Du hast Rückenschmerzen, obwohl du einen gesunden Lebensstil pflegst und obwohl du vielleicht auch regelmäßig trainierst. Vielleicht ist es sogar schlimmer nach dem Training, vielleicht hast du das auch schon mal gehabt. Dann kann vielleicht heute das fehlende Mosaikstein für dich dabei sein, um dich wieder schmerzfrei zu machen. Langfristig, dass du befreit bist. Also check das Video. Welche zwei Übungen werden besonders häufig gemacht in Fitnessstudios, wenn es darum geht den Rücken zu stärken? Weil das ist ja immer das Entscheidende. Zum einen der Rückenstrecker, zum anderen die Bauchpresse. Rückenstrecker, ja, kann für viele sogar hilfreich sein tatsächlich, weil wir hier uns wieder schön nach oben bringen. Bauchpresse pff, halte ich gar nichts von, ehrlich gesagt. Warum? Weil wir meistens im Alltag schon in dieser vorgekrümmten Haltung sind und dann gehe ich auch noch mit Gewicht dauernd da rein. Weiß nicht, was das für einen Sinn macht. In den meisten Fällen bringt das gar nichts. Es kann sogar auch da wiederum das Verschlechtern, wie zum Beispiel der Rückenstrecke auch. Es gibt Fälle, wo es das Problem sogar verschlimmert. Darüber aber in einem anderen Video, deswegen abonniere mal den Kanal, dann wirst du mitbekommen, was es da geht auf jeden Fall. So, also es gibt bessere Dinge. Was sind denn diese Rückenstrecker und Bauchpresse? Die aktivieren eine bestimmte Muskelart, die großflächige Muskulatur. Aber die zweite Muskelart ist überhaupt nicht dabei. Was ist das? Die tiefe Muskulatur. Darum geht es jetzt. Viele trainieren die Tiefenmuskulatur überhaupt nicht, deswegen mach du mal den auch Unterschied und trainier sie. Die Tiefenstabilität ist im Prinzip die Grundlage aller Grundlagen. Du kannst es vergleichen mit einer Brücke. Wenn du eine Brücke baust, dann brauchst du stabile Brückenpfeiler. Sonst steht deine Brücke auf sehr instabilem Untergrund. Deswegen widmen wir uns jetzt dieser Grundlage. Ob wir im Rücken Schmerzen empfinden, entscheidet sich meist wo. In der Körpermitte. Und da ganz besonders im Beckenbereich habe ich so die erfahrung gemacht. Jeder der mal eine Beinlängendifferenz festgestellt bekommen hat beim Orthopäden oder sonst wo, der wird Bescheid wissen, ah, wenn ich mich an einen Fachmann gewendet habe oder eine Fachfrau, es hat eher was mit Becken zu tun, was da einfach eine kleine Disbalance im Becken vorhanden ist und dass deswegen eine vermeintliche Beinlängendifferenz da ist. Deswegen sollten wir uns diesem Becken widmen. Und da kommen jetzt gleich diese schönen Geräte hinter mir zum Einsatz. Grundsätzlich, auch im Beckenbereich brauchst du zwei wichtige Dinge, wie immer. Du brauchst volle Mobilität und du brauchst eine Stabilität. Beide Dinge brauchst du und genau das wird jetzt gleich berücksichtigt. Lass uns mal starten. Hier, das ist eine Übung zum Beispiel für den unteren Rücken, zur Stabilisierung der, äh, des Rückens. Hier setzt der Muskel, also alle Übungen, die wir gleich machen, setzen direkt. An der Wirbelsäule an. Das ist das Besondere bei Tiefmuskulatur. Das Ganze geht so, dass ich die Bewegung rein übers Becken mache. Ich kann gar nicht groß was falsch machen, weil sonst würde sich das Teil nicht bewegen. Das heißt hier eine kleine feine Bewegung. Ich sinke runter und ich schiebe das gegen die Schwerkraft nach oben. Das ist die Bewegung. Und das sind die Muskeln, die du brauchst eben, um direkt an der Wirbelsäule anzusetzen. Und das Coole ist, wie gesagt, du kannst nichts groß falsch machen, du bist geführt in der Bewegung und das sind die Muskeln, die kannst du an allen anderen Geräten eben nicht trainieren. Alle anderen Geräte trainieren deine großflächigen Muskeln oftmals, das ist auch super, aber die hast du halt nicht dabei. Die, die Tiefenmuskulatur kannst du nur vernünftig trainieren, wenn du vielleicht irgendwie seit Jahren Yoga, Pilates machst und da irgendwie ein riesen Crack drin bist, aber geh doch einfach die Abkürzung und trainier die Tiefenmuskulatur hier. Andere Möglichkeit wäre die Gegenbewegung, dass du das Becken nach vorne schiebst, das geht nämlich hier ab und das letzte hier ist dann, das das, die seitlichen Bauchmuskeln über die Seitbewegung, ich zeige es kurz mal vor, da kommt die Bewegung, sieht eigentlich ganz nice aus, hier rüber, so ein bisschen wie Bauchtanzen, nur ein bisschen langsamer und ohne Musik jetzt in dem Fall, Na, du siehst es sind kleine feine Bewegungen, es unterscheidet sich komplett von dem, was du bisher getan hast oftmals. Die meisten sind verwundert so, oh, das ist ja gar nicht so schlimm. Es zieht ja gar nicht so sehr, es ist gar nicht Ziel davon. Es geht wie gesagt um Muskulatur Und da wollen wir in die Tiefe rein. Du siehst, es muss nicht immer spektakulär sein. Es wird nicht spektakulär ziehen, aber die Wirkung wiederum ist spektakulär. Ich hatte letztens wieder eine Kunde, die meinte so, nach zwei, drei Einheiten... Irgendwie, ihr Gang hat sich viel stabiler angefühlt, als sie mit dem Hund immer Gassi gegangen ist. Aber sie hatte halt mit Rückenschmerzen zu tun gehabt die ganze Zeit. Und das hat scheinbar jetzt den Unterschied gemacht. Ist ja auch spannend. Deswegen meine Botschaft und dich: bring dein Becken in Bewegung und wir sehen uns beim nächsten Mal.